Wir sind mehr. Mismo plus. Nas, Wir sind mehr. Wir sind mehr. Wir sind mehr. Alle Ensemble. zusammen, zusammen, zusammen, zusammen gegen Rassismus.